natürlich äh, komm komm mit komm komm, okay. ah. komm mit. Äh, bist du der Weihnachtsmann der echte ah ja, ja ja ah okay aber was machen sie hier wieso wecken sie mich bitte wecken sie nicht mein Kind das möchte noch schlafen oh hast haben unseren Weihnachtsbaum gemerkt ne ah, ja, ja ja ja also hey. wo muss wo, ich Wieso, das ist da oben. Wo wo, wo oben? Äh, ich kann sie zeigen, das ist gegenüber von dem Raum, wo ich geschlafen habe. Okay. Äh, da, da ist mein Kind. Wieso, was, was wollten die mit mir? Ähm. warte, ich muss meine Taschenlampe anmachen. Äh, uh, jetzt, yes, okay. so, Aber nicht weg, okay? Sie freut sich schon voll auf Weihnachten. Sie wünscht sich so, so gerne ein Spielzeug Ja? Ja. Ich hab da ein Spiel. Äh ja. ich meine, ja, Geh, gehen Sie mal mit raus. Ich muss zurück, weil es den gibt. Ähm, was machen Sie denn? Huh? Äh Äh geschenkt natürlich hin tun. Aha, sind Sie sicher? Ja. Ja. Okay. Ich lasse sie dann alleine. Bye. du? Hey. Ich, ich bin der Weihnachtsmann Weihnachtsmann? bist Du siehst aus wie Nikolaus Bist du mitgehen in mein Wunderhaus? Okay, komm mit, nicht. komm mit Geschenke, komm, komm. ich bin Geschenke Warte, warte, hier, hier sind Geschenke hier geht's lang zu den Geschenken, komm, Geschenke? komm. komm hier kommt, okay. hier geht's lang hier. Ich habe mein Haar. Äh, ich, ich, ich will ja, ich will ein paar und meine Geschenke. Oder was? Ich ein Geschenk haben. Hier. Hier ist dein Geschenk. Oh. Wieso kann ich einen Kuchen schon Weihnachten das... Ja, das lecker. War so falsches Geschenk. Tut mir leid. Ich meine... Äh, hm? Was ist denn... Aha. Ja. Hier. Oh. Das aber. Das ist aber. Nur für dich! Hm. Und? Aber das ist nicht Weihnachten! Das ist nicht. Das ist einfach für. Kannst du kannst du mir ein Geschenk geben mit einem coolen Spielzeug drin, Das habe ich mir schon gewünscht. Mit einem was? Spielzeug! Spielzeug meinst du? Spielzeug, ja. No, ich kann ja ah, nicht mehr. Ich versuche ganz hier rauszukommen, aber es geht nicht. Kann das hey, kommt, da was, kommt. Da was, da Komm mit. Erwartet, ja, die ist Tür rein? ist ja jetzt abgeschlossen. Warte, Mister hier? warte, warte, warte, warte, warte, Also, wo ist Kamera eine Drohne. Drohne. Eine eine Drohne? E Was ist denn eine Drohne? E. Eine Drohne. Gib mal äh, drück mal E da drauf. E! Oh, wow, ist das nie jetzt geht's. Das ist jetzt jetzt drücke oh. mal rechtsklick auf auf die auf die Drohne. Das kannst du die steuern. Hm? Müsstest du. Wow, ich bin jetzt ich bin jetzt die, die Drohne. Du muss G, muss G drücken. Drück geh. mal G. Nein. Jetzt habe ich so was Komisches nach Geht getan. Nein, geh da mal. Ja jetzt. Oh. Wow. Ah. Okay? Nein! Ah! Zum Glück hat es dein Vater nicht weg. Äh, warte, ich habe dir hier was anderes. Ich habe Angst, du bist gruselig, Santa. Leider? Was machst du? Was sollt ihr da sein? So kannst nicht teleportieren. Ach, du nicht telefonieren. Achte. Hier. Geh mal rein. Hä? Äh, ich meine, geh da nicht rein, das ist kaputt. Ah. <lacht> Komm nicht mehr. Ähm, ähm, also, warte. warte. Kanzler, äh, du machst so große, du du ganz komische Sachen. Ich will nicht mehr mit dir zu tun haben. Nein, nein, nein, nein, ich bin äh, nicht Daddy. Ach, Jonas. Ich Daddy. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nein, ich will Geld, die ich will Geld, wenn du mir nichts singst. Okay, ich gebe dir ja was, ich gebe dir ja was. Keine, das ist Scheiß Donny. Ich bekomm Donny. Ohne Oder dieses Feuerwerk ist auch doof. Wow, es schneit ja so wunderschön. Santa, wieso machst du, wieso wolltest du dich <lacht> jetzt hier? Santa, <Center>, ich gehe. Tschüss. <lacht> <Yes. lacht> Nein kurz ich Warte, was, so witzig. Warte, Wieso ist eine Stimme so? Ich dachte, wenn die Version wär die wäre. Eine. Gib mir ein gutes Spielzeug und wir regeln das. Okay? Was? Mhm. Ich höre mir gleich ein bisschen Musik an. Nein, nein, nein. nein. Warte, warte, warte, warte, ich ich kann ich kann die Musik zu Musik Nein, ich will jetzt erstmal mein Geschenk. Wo oh, Papa. Okay, okay, warte, warte, Du, kommst, du kannst dein Geschenk jetzt sofort bekommen. Mein heißer Papa soll nicht dein Zimmer ist so geschlossen. Dann hättet ihr uns jetzt gehört. Haben wir dich rausgeschnitten, du Betrüger? Du bist doch Betrüger. Du bist bestimmt nicht der Echte. Was hast du da? Doch. Ich hab hier dein Wunschzettel Milch, das ist äh, Eier, Das ist, das ist doch Käse. das ist doch dein Wunschzettel, ne? Nein, das ist ein Einkaufstetel. Tetter. Nee. Milch, Eier, Center. Nein. Äh, Käse. Ich bin. Weg. Das ist kein Käse. Daddy. Nein, nein, nein, nein, komm zurück, komm zurück, psch, psch, komm her, komm her. Willst du, willst du Süßigkeiten haben? bis du Weihnachten, Nikolaus? Willst du willst du willst du willst du Überraschungseier? Okay. Letzter Versuch. Ja, ganz ganz oh. viele Oh, ganz viele. Ah, die Packung spielt sogar auch gut. <lacht> mhm. ah, ja. äh, so viel kann ich nicht auf einmal essen. Wenn Papa, das okay, ist okay, Ärger. Okay, ja. Nein, du bekommst keinen Ärger. Warte, warte. Ich habe hier noch. Willst du Kekse? Kekse. Ich mag Kekse. Mhm. Ach, hier ist mm. noch ein Donut! Donut! Oh, jetzt! Möchtest du. Ich Satz. Ich Möchtest du Doritmus? Was ist denn Doritos? Oh, dann esse nee. ich mal. Gib mir jetzt <lacht> mein Okay, okay, okay. Also, was, nee, was nee, hättest du, du halt. Warte, warte, warte, komm, komm, setz, setz, setz dich erstmal hin mit ich Alt und E. Eine tausche Figur. Setz dich mal auf, auf, meine, auf meinen Schuss. Also geh, drück mal Alt und E auf mich. Alt und äh. Also musst schon da Ach, vor du mir stehen immer diese direkt. Das die komischen Sachen, die du sagst. Ich setz mich einfach auf dich drauf. Ja. Punkt. So. So, was hättest du denn gern zu Weihnachten? Hä? Was hättest du denn gern zu Weihnachten? Man sieht mich gar nicht. Es ist so dunkel. Was hast du getan, Jenta? So ah. ist besser, oder? Ja. Also, ja was da? hättest du denn gern, gern zu also Weihnachten? zu Weihnachten möchte ich gerne eine Figur, die so schön tanzt. Und mich anlächelt. Weil dann kann ich ihn nicht tanzen üben. Da habe ich genau das Richtige für dich. Ja? Komm. Tenta ähm. ich, ich bin irgendwo hier oben fest. Tenta, was machst du mit mir? Warte, warte, warte. Ah. Ah. Hä? War das alles noch ein Traum? Tanta? Komm jetzt Komm wieder mal. Komm wieder hier durch! Das ist, äh, du bist umgekehrt Aber Daddy! Komm wieder doch. zurück! Was mit Daddy? Der muss doch nichts wissen, komm jetzt! Ah, stimmt, sonst macht verma vermasselt. Ich geb dir alles. das Geschenk einfach hier drin. Ich gebe dir einfach das Geschenk hier drin. Guck mal hier, Nein, ne? nein das muss fälschlich sein, egal. Was machst du? Oh! Was ist? Das ist ein Tiny Desk Engineer! Mit einem Tiny Desk Dispenser. Ähm. Tiny Desk Dispenser. Center? Hinter? Ja? Ja? Wieso verschwendest du deine Zeit hier bei mir? Solltest du nicht auch andere Leute Geschenke geben? Aber danke äh, auf jeden Fall für das Geschenk. Was das ist ähm, toll. Äh, auf Wiedersehen. Ähm. Ah, okay. Ich werde gleich mal mit Daddy erzählen. Papa, Papa. Ah, Papa. hä? Mama? <lacht> Geht's dir nicht gut? Ist deine sch sch geht's dir Schlimmer mit deiner Stimme? Ja, das wird ein bisschen schlimmer. Oh nein, du hörst dich schon mal Also was ist denn los, mein Kind? Also, ich ich komme vom Thema ab. Mama, du weißt mir nicht glauben, was passiert dir ist. Santa! war da! <lacht> komm, komm, ich habe mir was so was geschenkt. Der hat mir erstmal ein paar Eier geschenkt und dann irgendwann einen Kack gemacht. Aber jetzt, komm mal, komm mal her! Komm mal her! Warte mal, warte, warte mal, ein, ein fremder Mann ist in unser Haus gekommen und hat die Süßigkeiten geschenkt. Nein, das war Santa! Schau mal hier, ich. er geschaut hat! Man, ja, ja das ist legit, ne? Also, ich finde das gut, ne? Du hast oh, es wirklich ist irgendwie ein... Das um, ist toll! Das ist toll! Bist du fröhlich? Äh, äh Ja, aber was meinst du mit fremder Mann? Du kennst doch Santa! Jeder kennt Santa! Ja, aber... Aber, wenn er, ja, aber... Wie soll ich dir das erklären? Santa existiert nicht. Lüge nicht! Du bist nur weil dass du zu alt bist und keine Geschenke bekommst. Nein. Doch. Oh. Guck, guck mal, eigentlich. Du machst mich traurig. Wie kannst du Nein. sagen, dass Santa nicht existiert? Nein. Komm, komm, komm erstmal nach unten. Wir machen dir erstmal. Okay, erst ist nicht. Ist okay. Nee, ich gehe jetzt! So, Papa, hättest, du ihm, du nee. hättest du gern eine Ananas? Hättest du gern eine Ananas? Sas? Nein. Eine Ananas, Hier, schau mal, komm her, komm Ananas. her. Der hat mir so einen Controller oder sowas gegeben und dann hatte ich so, ein, so eine drone oder wie das heißt und dann ist das so ich um das Haus geflogen, ist, ist dann abgestürzt hier was irgendwo hinten, hier da hinten da. Und dann, nein, das ist kaputt gegangen und hat dich so angeschrien, dass er, dass er mich veralbert. Ver ver ver ver ver ver Okay. Das ist aber komisch. Äh, egal, komm, komm Komm mit. So Schau mal, denn noch diesen komischen, diesen komischen Sch Brief hier mit Milch, Eier und Käse. Ähm, das ist doch dein dein, Wein, dein Wunschzettel. Nein, das ist nicht! Ach, das ist Papas Wunsch... Ach, das ist meine Einkaufsliste! Nee, das ist Papas Wunschliste. Warte Milch? Na ja, komm! Lass yeah. es Papa erzählen! Papa! <lacht> Mami, ich ja schon wach. Papa. Ja. Äh. Senta äh, äh, war da. Ich weiß. Ich habe ihn getroffen und gesagt, er kannst, er kann sein sein Zimmer gehen. Papa. Ach. Was hast du gemacht? Ja, ja, ist was Problem? Warte, Psst. warte, warte. Psst. Hm. Du weißt doch, dass Santa dich existiert Nee, ja. klar, Jesse ist. Äh. Nein, war no, nicht auf die Mama, nein. nein, nein. Ich Nein, nein. nein. Psst, pst, pst, nicht nicht zuhören, okay? Du musst mir Angst Also, sieh. Seit existiert. Hä? So tust Wir müssen aber noch mal drüber reden. Ach, egal. Äh also ja. Also, was ist denn? Hä? Hm? Seit existiert. Ich habe ihn grad, Ich habe ihn gesehen. Setz dich jetzt nicht auf den PC drauf. Also, komm, setz dich mal auf meinen Schoß. Ja, Mama. Also. Ganz genau, was alles passiert ist. Also, ich war am Schlafen, dann habe ich Schritte ja. gehört, habe mich aber dafür nicht interessiert, dann kam Santa rein und... Ja. Und das war's, ja? Okay. Nun steh mal auf. Ah! <lacht> warte, warte, warte. Ich hol dich. <lacht> okay. Dieses dumme Teil hat mein. mein. mein. T-Shirt angepasst. Also. Das Teil. Ist jetzt egal. Okay. Und wieso habe ich dir das jetzt erzählt? Damit ich das ganz genau weiß. Also äh, red mal schön ich, mit was Papa. Jetzt, machen wir jetzt ein Professor als als Inspektor? Ja. Ja. Sondern rausfinden, wo sich dieser Weihnachtsmann Ihr könnt schon mal wachen. Ich habe noch ein bisschen Business zu tun. B Business? Nein, Business. Das, das verstehst du noch nicht. Ah. Okay. Tschüss, Daddy. Tschüss. Komm, komm nach unten. Okay. Was jetzt? Na. Ähm, ja. Was? Oh, dann haben wir haben jetzt Tust. Warum ist hier die Tür offen? Was? Die Tür? Da darf ich rausgehen ohne Schuhe. Ähm, also ich habe hier meine Sandalen. Was doch. Meine, meine, meine schlapp Okay, da. okay, okay. Aber pass auf, okay. Oh, der Schnee fühlt sich so schön an. Schau mal, wie schön es hier aussieht. Das ist ganz genau. Okay. Okay. Ich, ich glaube nicht, dass er hier durch, durch reingekommen. Ge glaub ich hm? ich glaube nicht, dass es, dass er hier durch reingekommen ist. Komm. Nein. Ja stimmt. Ich sehe auch nur um unsere Fußspuren. Sie auch keine Fußspuren. Nein, komm, runter. komm in den Keller. Ah den Keller. Ah, keine Sorge. Ich hab, ich hab, dich hab deine Hand. Wieso? Okay. Was ist aber. hier passiert? Hä? Hast du was davon? Nein. Was ist denn passiert? Wo oh, wir haben einen Geheimraum? Wow. Was ist hier denn passiert? Wow! Oh. Ach, deshalb steht hier immer dieses Teil drauf, damit wir das... Oh. Wieso versteckt ihr das von mir? Er hatte das wahrscheinlich... Er hatte das wahrscheinlich hier gebaut schon länger und hatte schon länger von uns zugefallen. Hier, guck mal, hier ist der Zaun noch kaputt. Wo? Oh, ich es nicht. Hier! Wow, aber wieso würde so sowas tun? Vielleicht ist es gar nicht Santa gewesen. Und wow, hier hätte man auch in Tisch. das... Hier hätte man auch in mein Zimmer reingehen können. Also ich komme wieder runter. Ja, komm mal mit, komm mit, komm mit. Okay. Ja, okay, okay. ist nichts, okay, komm. Okay. Ja. Waschraum, in die komm, Küche. Komm. Ja, ja. Ich glaube, wir wissen, dass sie hier reingekommen ist. Wie denn? Aber wie ist er halt wieder rausgekommen? Ah, ich weiß wie. Hm? Wie denn? Äh, ich habe es vergessen. Mist. Also vielleicht. Warte. Wir gehen mal in dein Zimmer. Vielleicht ist da ja irgendwas. Warte, hatten wir nicht Kameras? Ja. Dann ich bin mir nicht. Da... Warte mal, warte mal, warte mal. Bei dir ist ein Fenster kaputt. Ist er vielleicht durch das Fenster rausgesprungen? Ich glaube, der Kann ist das Fenster, sein? oder? Kann das sein? Ja, ich glaube es auch. Da hinten sind Spuren von einem Auto. Wo bist du? Okay, nee, nicht rausgehen, nicht rausgehen, das ist zu so gefährlich. Ich will nicht, weh nicht wehtun. Ich... Okay. Ähm, ich, muss ich muss jetzt wir mal sagen, hier nach, nach Wieso lasst du so komisch? Wir müssen <lacht> mal wirklich zum Arzt gehen mit deiner Stimme. Egal, du konntest kriegen uns jetzt ja. auf den Weihnachtsmann. Bzw. der der Unechte. Denn, warte mal, war der Echte vorhin schon da? <lacht> lass uns mal schauen, lass uns mal schauen, lass uns mal schauen. <lacht> Santa war da. Der war einer da. Da ist dieses dumme drohnen drohnen ding Ich möchte aber, ist hier irgendwas für mich? Wo ist mein ich Geschenk? Dachte, habe ich für mich zu wow. holen. Das ist für mich? Nein, nein einfach Nicht das an. Nein, das ist nicht für dich. Das ist gefährlich. Ach, das ist für für Silvesterabend. Das ist sehr gefährlich. Für musste ist für 2017, oder? Ja, ich freue mich schon. Wow! Oh. Ist das ein Hexenwesen? Boah, wie cool. Da habe ich, ist das meiner? Ein Besen. Ähm, Mama. Warte mal. Du brauchst deine Athletik nicht hier ausüben. Okay, nur, nur das das sagen. Oh, wow. Der ja! ist Der Willst ist du den haben? Ja, ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja natürlich. Ich hole Papa mal. Also komm, das nach draußen. Ja, nach draußen. Hier. Ich lasse mich später drauf, okay? Okay, Mama, warte, ich tu das. ich muss gleich mal Papa holen, aber... Ja? Das, ist, das war das spannendste Weihnachten. Findest du nicht auch? Ja. Spannendste Weihnachten. Komm, gehen wir gehen wieder rein. Ich, nein, ich spiele jetzt... Was soll ich machen? Soll ich jetzt Papa holen oder... Ich baue einen Schneemann, gut du Papa. Ja! Yeah! Okay. Vielen Dank, dass ihr hier bist geschaut hat. Mein kleines Vorwort noch am Ende. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, das Video war ein bisschen anders, ein bisschen komisch. Mir ist halt einfach nichts angefallen zu Weihnachten und da ich momentan eigentlich heute ganz normal games mal aufgenommen hätte, habe ich einfach mal so ein Weihnachtsspecial gemacht. Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und klickt auf eines der beiden Videos. Bis dann. Ach ja, und fröhliche Weihnachten.